Sprachpflege, Purismus Im Laufe des 17. Jahrhunderts konstituieren sich Sprachgesellschaften, die sich der Pflege der deutschen Sprache annehmen. Die bekannteste und bedeutendste von ihnen ist die fruchtbringende Gesellschaft, auch Palmenorden genannt. Sie wurde 1617 von Fürst Ludwig von Anhalt Köthen in Weimar nach dem Vorbild der Florentinischen Akademia della Crusca gegründet. Neben ihren Bemühungen, das Deutsche als Literatursprache hoffähig zu machen und der Pflege einer umfassenden Gelehrsamkeit, versuchte sie, die deutsche Sprache von ausländischen Wörtern zu reinigen. Unter ihren Fittichen entsteht die Grammatik von Georg Schottel, die Wirkung der Gesellschaft liegt in der Stärkung deutscher Dichter, die Muttersprache zu gebrauchen und Fremdwörter durch Deutsche zu ersetzen. In ihr werden zahlreiche neue Termini der Grammatik Deutsch geprägt. Zum Beispiel Einzahl für Singular, Fall für Kasus, Geschlecht für Genus, Hauptwort für Substantiv. Wo kein deutsches Wort vorhanden war, Bemühte man sich um Neubildungen. Philipp von Zesen war in dieser Hinsicht besonders fruchtbar. Ihm verdanken wir Neuprägungen wie Anschrift für Adresse, Bücherei für Bibliothek, Grundstein für Fundament, Nachruf für Nekrolog, Mundart für Dialekt, Glaubensbekenntnis für Credo, Vollmacht für Plenipotenz. Seine Versuche, Lehnwörter wie Fenster, Kloster und vermeintliche Lehnwörter wie Nase in Tagesleuchter, Jungfernzwinger und Gesichtsärger zu verdeutschen, waren des Guten zu viel. An der Wende zum 19. Jahrhundert treten in der Fremdwortfrage wieder extremere Positionen in den Vordergrund. Hier ist vor allem Joachim Heinrich Kampe zu nennen, dessen Verdeutschungswörterbuch 1801 und 1807 einen großen Einfluss ausübten. Viele der Einträge sind Neubildungen im Campus, wie zum Beispiel Stell dich ein für Rendezvous, Freistaat für Republik, Sehr Bild für Karikatur, Auswerten für Evaluieren, Befähigen für Qualifizieren. Erdgeschoss für Partiere, Ergebnis für Resultat, Lehrgang für Kursus, Voraussage für Prophezeiung. Kampes Ideen waren aufklärerisch, pädagogisch, moralisch. Er wollte mit seiner Sprachreinigung die Verständlichkeit der Texte erhöhen und die sittliche Ausbildung auch des einfachen Menschen fördern. Mit Verdeutschungen wie Zwangsgläubiger für Katholik, Freigläubiger für Protestant und Menschenschlachter für Soldat schießt er übers Ziel hinaus. Seit 1885 gab es den Allgemeinen Deutschen Sprachverein, der die Gesellschaften sammelte und in Richtung eines gemäßigten Brissens zu lenken versuchte. Seine größte Wirkung hatte er in der Einführung einer deutschen Terminologie in den Amtssprachen. Deshalb bezahlen wir heute zum Beispiel keine Autosteuer, sondern eine Kraftfahrzeugsteuer. Im Bereich der Post ist das erst Ende der 80er Jahre rückgängig gemacht worden. Seit 1987-88 bekommen wir ein Telefonbuch statt eines Fernsprechbuches, und einen Telefonanschluss statt eines Fernsprechanschlusses.